Sommer, Sonne, Sonnenschein. Welcome to the flipflop time. So, heute mal ein Sommerstrauß mit Flipflops. Überall Flipflops. Auf der Fußmatte. Ja. Wir haben eine richtig bunte Szene und das passt jetzt total zu den Sommerferien. Flipflops überall. Ähm, man sagt ja auch, you hear them before you see them. Du hörst sie, bevor du sie siehst. Ähm, ich liebe Flipflops. Und dann dachte ich, was passt besser als ein richtig toller Sommerstrauß mit diesen kleinen hübschen Kerlchen. Und äh, die sind auch sogar in diesem Neoprenmaterial, wie die echten Flipflops sind. Also total schön. Und ich mache dir jetzt mal so einen Strauß. So. und baue diese Flipflops ein, ähm, damit es so richtig <lacht> <Schneid ich> raus. <lacht> damit es so richtig sommerlich ist habe ich Sonnenblumen genommen. Sonnenblumen haben manchmal einen schwereren Kopf, als der Stiel halten kann, obwohl die total frisch sind und noch nicht ganz offen. Ähm, da hilft dann eigentlich nur Drahten, indem man einen festen Draht nimmt. Man geht ruhig durch den Kopf und der Draht kommt hier unten am Stiel raus. So, und dann hat man auch eine richtig tolle Festigkeit und die Sonnenblume lässt sich im Strauß so stellen, wie man die auch gerne hätte. Ähm, weil wenn die da so rumeiert, das ist ziemlich doof. Die andere Alternative, die Sonnenblume zu Draten ist ist ein bisschen einfacher. Man geht von unten und um den Kopf rein. So natürlich nicht so, dass der Draht zum Blütenboden wieder rauskommt und wickelt den Draht um den Stiel rum. Der Draht darf nicht ganz so dünn sein. Ja, also ich würde da ruhig einen 8er oder 9er Draht nehmen ähm, im, im Fachhandel. Die wissen auch, was mit solchen Drähten gemeint ist. Dann haben wir natürlich wieder Sommerblüten, Frauenmantel, Alchemilla, habe ich geholt, damit was Schönes, Spielerisches drin ist. Dann habe ich sehr schöne Rosen in einem warmen Farbton und äh, damit diese poppigen Flipflops richtig toll hervorstechen, sind die Rosen so ein bisschen dezenter und zarter. Hier ist eine Inka-Lilie für die Mitte, eine Alstromerie. So, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich fange da mal an zu binden mache wieder das Grün, das Bindegrün immer schön ab und äh, binde das natürlich nicht in die Bindestelle. So, ich würde die Sonnenblumen als erstes positionieren, die sind ziemlich groß. Und ähm, dann man kann auch die Rosen dann einfach einfügen. Das ist manchmal einfacher. So, also hier ist schon mal so eine, eine schöne Straußbasis mit den Sonnenblumen. Wie gesagt, die Inka-Lilie, die wollte ich gerne mittig setzen. Die ist sehr, sehr hübsch und hält auch ganz toll. Dann ein bisschen Pistazie, einfach so verschiedenes Bindegrün, Pistazie, Efeu. Die Rosen in so einem warmen Aprikoton. Und hier setze ich die Rose jetzt mal ein bisschen weiter raus, weil. Ich möchte ja auch gern meine Flipflops verwenden. So, ich habe im Freundeskreis einen totalen Flipflop-Fan. Und als ich die auf dem Großmarkt gesehen habe, die musste ich kaufen. Und wenn es nur zum Spaß ist, weil die sind einfach sensationell. Und das Schöne ist, diese Flipflops sind auf einem Holzstäbchen. Und die kann man dann ganz toll einfach in den Strauß einfügen. Wie eine Blume eigentlich. Lassen sich dadurch natürlich auch sehr schön wiederverwenden. So, hier habe ich noch eine Rose. Die Flip Flops gibt es auch in, in Pink. Auch das ist möglich, je nachdem welche Farbvorlieben bestehen. Und dann habe ich wieder als, als schönes, lässiges, als lässige Umrandung den Frauenmantel, die Alchemilla. Noch, noch gibt es sie, eine wunderschöne Sommerblüte in den Sträußen. Und ich würde auch heute mal... So, jetzt bekommen wir Kundschaft, gleich geht's weiter. Ach, guck mal! Hi! Hi. So. Ach, ich glaube, wir können noch fertig machen. Ganz kurz. Ähm, ich würde also im Randung gar nicht so starre Blätter nehmen heute. Ich nehme einfach nur ein bisschen Salal oder auch nimm deinen Kirschlaubeer aus dem Garten und so eine ganz lässige Umrandung. Und dann ist dieser, dieser lockere Charakter von dem Strauß auch ganz toll dargestellt. Ja, Flipflops auf Anfrage, könnte ich die auch versenden. Schickt mir eine E-Mail an info abonniert meinen Kanal und vergesst nicht im Sommer Flip Flops zu tragen und überall das ist einfach cool. Tschüss, eure Margit.